Hallo und herzlich Willkommen beim Filafox. In der neuen Reihe Sammeln, aber was und wie, möchte ich euch zeigen, was man neben dem Briefmarken noch zu sammeln kann, um sich durchaus preiswert eine philatelistisch-prostgeschichtliche Sammlung zusammenzustellen. Los geht es heute mit Mischfrankaturen, häufig auch MIF abgekürzt. Dies bezeichnet eine Form der Freimachung von postalischen Sendungen, bei der mehrere Postwertzeichen verschiedener Wertstufen, Markenausgaben oder verschiedene Freimachungsarten verwendet wurden. Hier sieht man eine Mischfrankatur auf einem Einschreiben mit Marken der Freimarkenserie Bogen und Schlösser, dabei ein schöner Viererstreifen des Wasserschlosses Inslingen. Achtet darauf, dass die verwendeten Marken möglichst portogerecht sind, also weder zu viel noch zu wenig verklebt wurde. In diesem Fall wurde das Einschreiben mit 2D-Mark und 80-Pfennigen freigemacht. Das entspricht dem Porto, 80-Pfennige für einen einfachen Inlandsfernbrief Fernbrief bis 20 Gramm, sowie der Einschreibegebühr von 2D-Mark. Beides gültig in der Porto-Periode vom 01.07.1982 bis zum 01.04.1989. Informationen zu den Porto-Perioden sowie den dazugehörigen Porto-Stufen könnt ihr beispielsweise dem Internationalen Taschenbuch der Postgebühren von Michel entnehmen. Dieses Buch gibt es für ca. 15 Euro und bietet euch einen ersten Einblick in die Vielfalt der porto und damit einhergehend der Sammelmöglichkeiten. hier gezeigten Briefe habe ich beim letzten Flohmarktbesuch für jeweils 20 Cent bekommen. Ihr seht, auf diese Weise zu versuchen möglichst viele Portostufen abzudecken muss nicht teuer sein. Habe ich euer Interesse geweckt oder sammelt ihr selbst bestimmte Frankaturarten oder Portostufen? So lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Fiederfuchs.